Ich begrüße euch alle recht herzlich, als der Stern, der uns zur Krippe begleitet ist, der heilige Josef, der Gott vertraute. Der heilige Schritt sagt, Josef war der Gerechte. Sogar in der schwierigen Situation hat er seine Gerechtigkeit nicht verloren. Maria, seine Verlobte, wurde ohne sein Wissen schwanger. Als Gerecht kann er nach jüdischer Religion in dieser Situation handeln. Josef kann von seiner Verpflichtung, Maria zu akzeptieren, frei werden. Aber seine Gerechtigkeit war durch die Barmherzigkeit bestärkt. Darin wollte er Maria schützen und sie in aller Stille verlassen. Gott gefällt diese barmherzige Handlung von Josef sehr und er wollte ihn vollkommen machen. Gott teilte sein Heilsplan mit Josef. Alles, was mit Maria passiert, ist die Vorbereitung auf das Kommen des Erlöses. Hab keine Angst, Maria als deine Frau anzunehmen. Josef akzeptiert alles, was Gott ihm sagt. Er wurde ein Symbol für Gottes Barmherzigkeit. Wie behandelte Gott die Menschen, als sie in die Irre gegangen waren? Gott verzeihte den Menschen nicht nur, sondern er akzeptiert sie auch als seine geliebten Kinder. Dieses offene und weite Herz Gottes hat der heilige Josef auch nachgeahmt. Er steht vor uns als ein leuchtendes und ermütigendes Zeichen. Der heilige Josef hat alles in Gottes Hand gelegt und in dieser Haltung werden auch wir schaffen, was Gott uns zumutet. Wenn wir bereit wären, unseren Mitmenschen nicht nur zu verzeihen, sondern sie auch anzunehmen, wie sie sind, hätten wir ein Leben, in dem Freude und Gelassenheit herrscht. Bei uns wären weniger Verletzungen und traurige Herzen. Da wären weniger auseinandergegangene Familien und Beziehungen unter uns. Probleme bleiben immer ohne Änderungen. Was wir ändern können, ist unsere Einstellung gegenüber den Problemen. Der heilige Josef sagte uns, dass wir als Christen nicht Gott in der Ferne folgen dürfen. Er lädt uns ein, Gott nahe zu sein und ihm zu folgen. Die Taufgnade und der Glaube hilft uns, Gott alles anzuvertrauen und ihn, der unser Vater ist, nachzuahmen. Möge das väterliche Herz des heiligen Josef uns helfen. Der vierte Stern, der uns zur Krippe begleiten will, ist die Mutter Gottes, die von Gott erhöhte Magd.